Die Server von Kla.TV und Gründer Ivo Sasek stehen wieder einmal unter Dauerbeschuss von Hacker-Kollektiven. Gelingt Anonymous ein krimineller Hackerakt, entzündet Watson damit zugleich ein mediales Lauffeuer quer durch den Mainstream. Auf den Fuß zerren dann beide vereint unsere privaten Daten an die Öffentlichkeit. Und dies natürlich, wie gewohnt, in komplett verfälschten Kontext. Der Verdacht erhärtet sich, dass sich Systemmedien wie Watson und Co. hinter einer Anonymous-Maske verbergen. Sasek kontert. Ich bin Ivo Sasek, der Gründer von KLATV und rede jetzt zu euch, die ihr euch Anonymous nennt und vor drei Tagen, also am 20. Juli 2020, unsere KLATV-Serversysteme in sie eingedrungen seid. Ihr habt zwei unserer Hauptserver neu formatiert, sprich ihr habt sie gelöscht und mir und KLATV einen langen virtuellen Winter durch immer intensivere Hackerangriffe angedroht. Ihr tragt gerade mutig unsere intimsten Daten an die Öffentlichkeit. Beweist nun aber der Öffentlichkeit, dass ihr wirklich mutig seid, dass ihr nicht bloß feige Memmen seid. Ihr habt eure Wut gegen mich, gegen kla -TV und OCG aufgrund all der bekannten Verdrehungen, Auslassungen und Lügen gezeigt. Und euer öffentliches Pamphlet habt ihr unterschrieben mit den Worten Wir sind Anonymous, wir sind Legion, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwarte uns. Also, wenn ihr wirklich Profil habt und eure Sache, eure Sache euch so sicher seid, dann macht es jetzt so wie ich. Brüstet euch nicht hinter vorgehaltener Maske, wir sind anonymus. Stellt euch, wie ich, samt euren Werken vor die Kamera, zeigt euer Gesicht, zeigt euren Namen. So wie ich, ich sage, ich bin Ivo Sasek. Und mit Kla.TV suche ich, die Menschheitsfamilie vor schlimmsten Dingen zu bewahren und Dazu legen wir Quellen vor mit nachprüfbaren Beweisen. Klar TV hat dabei nichts zu verbergen. Wir verhalten uns so, dass man uns für jede einzelne Sendung zur Rechenschaft ziehen kann. Wir müssen uns weder schämen noch verstecken. Als OCG leben wir seit Jahrzehnten völlig offen. Jeder kann uns beobachten. Alles kann man von uns lesen und in all unsere Werke kann man Einblick nehmen. Während ihr aus dem Hinterhalt prahlt, wir sind Legion, setze ich mich seit Jahrzehnten und noch immer völlig ungeschützt jedem Kreuzfeuer verleumderischer Massenmedien aus. Während ihr stolz proklamiert, wir vergeben nicht, proklamiere ich seit 1977, ich vergebe allen, bis hin zum Teufel, wenn es denn sein muss. Denn wer nicht vergibt, dem wird auch selber nie vergeben werden. Warum bloß wollt ihr euch zerstören, indem ihr euch mit Naturgesetzen anlegt? Ihr bekennt halsbrecherisch, wir vergessen nicht. Ich aber bekenne, ich will eure Schandtaten sofort vergessen, sobald ihr eingesehen habt, dass das grundverkehrt ist, was ihr da gerade macht. Ich sage euch, 42 Jahre Seelsorge mit tausenden Menschen haben mich gelehrt, dass jeder sich nur selber zerstört, der nicht vergeben oder vergessen kann. Schadet euch, euch doch nicht selber durch eure Besserwisserei und eure Hartherzigkeit. Ihr droht mir, erwarte uns. Ich antworte, Seid meine Gäste und habt den Mut, zusammen mit mir und meiner Familie von Angesicht zu Angesicht zu reden. Wir werden euch bewirten, kostenlos und auf eure Fragen und Bedenken eins zu eins eingehen. Allen voran werden wir zu dem Satz von euch Stellung nehmen, wo ihr schreibt, ähm, und was wir gar nicht mögen, das sind Sekten, die ihre Kinder indoktrinieren und schlagen, Fake News verbreiten und Menschen ausbeuten. All dies mögen wir nämlich auch nicht. Warum ihr dies allerdings bis dato auf sämtlichen unserer OCG Live-Seiten, auf SASIC-TV und so weiter übersehen habt, würde ich euch gerne einmal eins zu eins ins Gesicht fragen. Ihr begnügt euch bislang aber mit aus dem Zusammenhang gerissenen Medienberichten und ein paar böswilligen Verleumdern, die lauter Dinge herum erzählen, die wir genauso hassen würden wie ihr, wenn sie denn wahr wären. Aber denkt doch, Einfach einmal an eure eigenen, zum Beispiel geschiedenen Ehepartner, Freundschaften oder an jene Aussteiger aus euren eigenen Reihen, die ja ein und dasselbe mit euch machen. Ja? Sämtliche Spaltungen, ob nun die der Ehen, der Familien oder welcher Gemeinschaft auch immer, hinterlassen doch immer die Not, dass hinterher plötzlich alles schlecht und schwarz geredet wird, was zuvor aber noch hoch gelobt und leuchtend war. Kurzum, Tretet jetzt aus eurer Anonymität heraus, zeigt euch mit Gesicht und Namen, wenn ihr Recht tut ja, und wenn ihr nichts zu verbergen habt. Ja. Das Zeitalter hinterhältiger Anonymität und Geheimgesellschafterei ist doch vorbei. Die neue Welt ist voll wertschätzender Liebe, voll freimachender Wahrheit, voll heilsamem Licht und gegenseitigem Respekt. Ich respektiere und schätze es daher, dass ihr aktiv etwas dagegen tut, was ihr als Unrecht empfindet. Millionen Menschen dulden solches noch leider immer passiv, was aber gar nicht geht. Ja? Wem allerdings eine bessere Welt noch nicht einmal so viel wert ist, dass er für sie sein Gesicht zeigt, ich sage euch, der wird niemals etwas fördern. Jetzt eine Frage, was oder wen fürchtet ihr eigentlich? Ihr wisst doch mit Sicherheit, dass wir euch niemals etwas Böses antun würden. Daher muss ich wohl annehmen, dass eure Furcht auf den Straftatbestand eurer Hackerangriffe gegen mich, Ivo Sasek, gegen Kla.TV, OCG und so weiter zurückzuführen ist. Ja? Ihr tut nämlich zurzeit genau das, was man schon am 30. November 2016 mit uns gemacht hat. Es waren damals hochprofessionelle Hackerangriffe gegen Kla.TV und mich. Denkt bitte rechtzeitig darüber nach, was ihr da gerade macht. Denn laut unseren Rechtsdiensten hat euer Datenklau gerade einen Umfang angenommen, der leicht mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann, wenn man euch erwischt. Eine allenfalls noch vorhandene Echt- und Restjustiz müsste zum Beispiel nur eurer IP-Adresse nachspüren, die wir während eurem Raubzug so ganz gemächlich abgelichtet haben. Und solche Spuren zu hinterlassen, war übrigens nicht sonderlich professionell von euch. Oder war dies gar Absicht? Eure nachhaltige Bedrohung, nämlich dass ihr Hackerangriffe gegen uns startet, lässt ein bisschen aufhorchen. Zumindest wir wissen, dass ihr im Bunde mit ehemaligen Vertrauensleuten von uns seid, die uns wie Judasse, an die Medien verraten haben. An die Medien sagte ich, nicht direkt an euch. Vielleicht seid ihr daher ja sogar dieselbe Vereinigung, die uns schon am 30. November 2016 gehackt hat. Und zwar in der gleichen Nacht nach der Ausstrahlung einer üblen Verleumdungssendung des bayerischen Rundfunks. Ein und dasselbe geschah dann auch wieder nach jener BR-Attacke vom 29. Januar 2020. Nur steigerte sich damals das kriminelle Potenzial der Hacker um ein Vielfaches. Abermals, knappe vier Stunden nach der Kontroverssendung gegen KLATV, wurde in der kürzesten Zeit unsere unser kompletten Datenbanken mit nahezu 12'000 Klartv-Sendungen gelöscht. Also nahezu sämtliche Klartv-Produktionen, die Tausende von Menschen in siebeneinhalb Jahren unter Aufopferung ihrer Freizeit Nacht und Tag finanziert, selbst finanziert erarbeitet haben. Alles war weg. Ein potenzieller Milliardenschaden, sage ich euch. Und so wie damals, so attackieren eure Angriffe auch jetzt wieder ja nicht bloß unseren Arbeitsaufwand in Form von Zeit und Geld, Ihr attackiert auch den persönlichen Ruf unserer klatv tv mitwirker Viele verloren dadurch ihre beruflichen Stellungen, ihre Studienplätze, Stipendien. Sie verloren aber auch Freunde, Familienangehörige, Verwandten und und und. und warum das? Weil eben hunderte solcher Hasssendungen, wie auch ihr sie jetzt gerade wieder schürt, zu massenhaften Mainstream-Hetzen und äh, harten Verfolgungen gegen all diese wunderbaren Menschen geführt haben. Erkennt ihr denn nichts, dass diese alle es von Herzen gut meinen, dass sie es aufrichtig meinen und darum auch ihr Gesicht zeigen können. Die Wahrscheinlichkeit übrigens, dass damals das Veröffentlichen von, von zwei Medienhetzen durch den BR-Kontrovers direkt mit zwei Cyberattacken solchen Ausmaßes zusammenfielen, errechneten unsere Mathematiker mit der Möglichkeit von 1 zu 65 Milliarden. Ja? als als Vergleich die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland innerhalb von einem Jahr nur von einem Blitz getroffen zu werden, wäre etwa 10'000-mal 10 höher gewesen. Im Hinblick jetzt aber auf eure Hacker-Attacken muss wieder Ähnliches gesagt werden. Die Tatsache nämlich, dass Massenmedien wie etwa Watson oder das St.Kaler Tagblatt schon wieder vor mir detailgetreu wussten, welche Attacken gegen mich und KlarTV stattgefunden haben, legen den Anfangsverdacht nahe, dass ihr von Watson und anderen Medien angeheuerte virtuelle Auftragskiller seid. Versteht ihr das? Und dies umso mehr, weil genau diese Medien eure Schwerstverbrechen in keinem Ansatz öffentlich rügen. Und alle darauffolgenden Nachschwätzermedien rügen euch auch nicht. Ja? Sie alle solidarisieren sich stattdessen mit euch gegen uns. Ja? Und so können sich doch, sind wir ehrlich, nur Gesinnungsgenossen und engst miteinander verwandelte verhalten. Vielleicht seid ihr aber auch Sektenmitglieder von Watson selbst und darum so anonym. Und sagt mir jetzt bitte nicht, dass ihr keine Sekte seid, denn ihr erfüllt gerade wieder sämtliche Kriterien, die Sektenexperten als typische Merkmale einer wirklichen Sekte publiziert haben. Zum Beispiel lasst ihr gerade wieder gar nichts anderes gelten, als nur genau eure eigene Meinung. Ihr schließt damit jeden aus, der nicht haargenau so denkt wie ihr. Ihr seid auch... Merkt euch das, virtuelle Menschenmörder. Und all eure Rufmordopfer verprügelt und verfolgt ihr vorab medial. Alle, die nicht haargenau in euer Schema passen. Eure Sekte ist daher die einzige, die unsere Kinder von Geburt angeprügelt hat. Die ganze Schulzeit über wurden sie wegen euren Lügereien diskriminiert. Sie wurden ausgeschlossen, teilweise sogar tätlich angegriffen. Denn öffentliche Hetzjagden wie diese gerade wieder führen schon seit Jahrzehnten dazu, dass nicht allein unsere Autos und Busse zerkratzt, demoliert und unsere Häuser mit faulen Eiern und so weiter beworfen werden. Eure Sektenjünger machen auch vor ganz realen Mordversuchen, zum Beispiel durch angeschnittene Autoreifen und Ventile, durch losgelöste Räder und dergleichen nicht halt. Mehr als einmal hat eure Sekte meine wunderbare Familie um ein Haar ausgelöscht. Ich kam mit meiner geliebten Frau und unseren wunderschönen elf Kindern mehrmals beinahe ums Leben, als wir in Folge genau solcher Attacken mit bis zu 120 Stundenkilometer auf der stark befahrenen Autobahn herumwirbelten. Und ich frage, was haben euch diese wunderbaren Menschen angetan? Ihr sagt, dass ihr es das hasst, wenn Kinder geschlagen und Menschen ausgebeutet werden. Warum löst dann eure Todessekte sogar Räder von unseren großen Reisebussen? Dass Leben unschuldiger ganzer Schulklassen und schuldloser Automobilisten rundherum auf dem Spiel stehen, wenn uns die Räder mitten auf der Autobahn abfallen? Warum mordet ihr virtuell so unbarmherzig drauf los? Wisst ihr denn nicht, dass das alles letztlich nur euch selber schadet? Fordert doch nicht die göttlichen Naturgesetze gegen euch selbst heraus. Und das macht ihr. Und aufgrund welcher Fehlinformation frage ich weiter, verklagt ihr mich eigentlich, ich würde Menschen ausbeuten, wo ich doch seit über 40 Jahren alles unentgeltlich tue. Bewiesenermaßen. Seit je verschenke ich alle meine Bücher. Ich habe 26 Bücher geschrieben, meine neuen Spielfilme, über hunderte von Musikvideos, alles gratis. Auch sämtliche Kla.TV, ACK, OCG-Dienste, alles unentgeltlich. Wir haben noch nie einen einzigen Spendenaufruf gemacht. ja? Und was unsere durch euch gehackte und veröffentlichte Kampfkasse betrifft, habt ihr bewusst die zwei einführenden Protokolle zensiert, die ausführlich erläuterten, dass diese Gelder nicht für uns, sondern für mittellose, aber von Medien verfolgte OCG-Familien sind, damit diese ihre Gerichtskosten bezahlen können. Eure Hetzkampagnen aber haben uns darüber hinaus auch noch aus sämtlichen Kinos und Verlagen verbannt. Ja? Eure Kollegen, die Staatsmedien, haben sämtliche Kinobesitzer so lange bedrängt mit Schmähartikeln bedroht, bis sie uns alle rausgeworfen hatten. Meine armen Kinder wurden schon weit über 400 Mal durch Medienhetzen geprügelt, in denen gelogen wurde, ich würde meine Kinder blutig schlagen und wo prophezeit wurde, meine Kinder würden mich alle bis spätestens 18 verlassen haben. Findet ihr das eigentlich nicht sonderbar, dass meine Kinder mich dennoch bis zum heutigen Tag lieben, bei uns geblieben sind? Und wie kommt es eigentlich zu den strahlenden Gesichtern von tausenden OCG-Kindern? Könnt ihr mir das erklären? Habt ihr euch noch keinen Moment gefragt, ob sich echt geprügelte Kinder wirklich so verhalten können? Ist denn nicht die ganze OCG ein einziges Dokument aufrichtig gelebter Liebe, gegenseitigem Respekt, ein Dokument wahrhaftiger Rücksichtsnahme und des gegenseitigen Feelings? Ich sage euch, Tausende von Menschen wirken nur deshalb ehrenamtlich mit uns zusammen, weil sie, wie wir, die Menschheit mit so viel Gutem überschütten möchten, wie es nur irgend geht. Hierbei sind aber alle hochmotiviert, wie es übrigens die Sektenjäger ganz richtig erkannt haben, nur wird dabei niemand von uns genötigt. Niemand wird gedrückt oder ausgebeutet. Alles geschieht aus frei ausfließender Liebe und aus persönlichster Motivation. Ich beantworte jetzt zum Schluss noch eure Schlussandrohung. Ihr habt geschrieben, mehr Infos, Links und Dumps werden in den nächsten Tagen folgen. Der virtuelle Winter ist gerade bei Sasek, bei Klagemauer und OCG angekommen. Zieht euch warm an. Warum tut ihr das? Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Verpassen Sie keine wichtigen Meldungen, indem Sie auf Abonnieren mit der Klingel klicken. KlarTV, Ihr Sender für unzensierte Nachrichten. Täglich neu.